In dieser Klausuraufgabe sollen wir eine mehrstufige Divisionskalkulation durchführen. Es ist möglich für ein Produktunternehmen. Ein Unternehmen produziert auf vier Produktionsstufen Rohkalk, Rohmehl und Klinke. Für die einzelnen Produktionsstufen sind folgende Daten bekannt. Wir starten mit Stufe 1. Im Kalksteinbruch werden 10.000 Tonnen Rohkalk gefördert. Die Kosten belaufen sich auf 160.000 Euro. Durch eine einfache Division erhalten wir die Selbstkosten 160.000 durch 10.016 Euro pro Tonne. In der Stufe 2 werden aus diesen 10.000 Tonnen Rohkalk 9.000 Tonnen Rohmehl erzeugt. Die Kosten dieser Produktionsstufe belaufen sich auf 128.000 Euro. Die Divisionskalkulation sieht nun wie folgt aus. Wir haben zu berücksichtigen einerseits die 128.000 Euro, die auf dieser Produktionsstufe angefallen sind, plus die Einsatzstoffkosten, also 10.000 Tonnen mal 16 Euro pro Tonne gibt 160.000. Wir dividieren durch die hergestellte Menge durch 4.500 und erhalten einen Selbstkostenpreis von 32 Euro pro Tonne. In der Stufe 3 werden diese 9000 Tonnen Rohmehl zu 8000 Tonnen Klinkern gebrannt. Kosten hier für 112.000 Euro. Die Selbstkosten werden durch Division kalkuliert. 288.000 Euro sind die Einsatzstoffkosten nämlich mal 32, plus 112.000 Prozesskosten, dividiert durch Output 8000 Tonnen ergibt 50 Euro pro Tonne. Von diesen 8000 Tonnen Klinkern werden 5000 verpackt, verladen und versandt. Die restlichen 3000 bleiben unverpackt auf Lager. Die Kosten hierfür 50.000 Euro. Die Kalkulation sieht wie folgt aus. Wir addieren die 50.000 zu den Einsatzstoffkosten. 5000 Tonnen mal 50 dividieren durch den Output 5.000 Tonnen und erhalten 60 Euro pro Tonne verpackte, verladene und versandte Klinker. Hier sind nochmal die Ergebnisse der einzelnen Stufen zusammengefasst. Danke fürs Zuschauen.